Heute hat das Bayerische Fernsehen bei uns einen Beitrag für die Frankenschau aktuell gedreht, der am morgigen Freitag, den 5. August um 17.30 Uhr im dritten Programm zu sehen sein wird. Dazu sind wir mit Richard Mergner, dem Vorsitzenden des Bund Naturschutz in Bayern, zunächst mal in den Wald bei Kledorf gefahren um gesunden Wald und schöne Buchen zu zeigen und um im Interview von Richard Melkner zu hören, wie er die Arbeit der Möbelmacher an dem Projekt der rotkernigen Buche einschätzt. das so, dass tatsächlich Waldbauern und ein Möbelmacher, ein Schreiner dazu entschlossen haben, gegen den Trend tatsächlich einen neuen Trend gesetzt. Danach gab es noch Szenen im Holzlager, das ausreichend Material für fünf Jahre vorhält. In unserer Werkstatt, wo gerade richtig dicke Tische entstehen, in unserer Ausstellung, um die rotkannige Buche mal in echt zu zeigen. Und im regionalen Musterhaus, weil da keine Absaugung den Tonmeister störte. Es geht um 25 Jahre in Untergrumbach, die regionale Waldschiffungskette und was die Menschen in der Region davon haben. Freitagabend, 17.30 Uhr im dritten Programm des Bayerischen Rundfunks.